Mein Name ist Jacqueline, ich bin 36 Jahre alt, habe zwei Kinder und bin bei der DIP, weil ich meinen Kindern vorleben möchte, dass man was verändern kann, wenn man das will. Bei DIP gibt es tolle Menschen, die mich jeden Tag aufs Neue inspirieren und meine Werte teilen. Und mit denen möchte ich gemeinsam für eine bessere und gerechtere Welt kämpfen. Ist Stefan Job, ich bin Schauspieler, Moderator und Regisseur aus Düsseldorf und ich bin bei Demokratie in Bewegung, weil mir soziale Gerechtigkeit wichtig ist. Die Menschen in unserem Land brauchen wieder eine Perspektive, sie haben eine Stimme und die sollte auch gehört werden und jede Stimme ist wichtig. Mein Name ist Michael Hohenadler. Ich bin Biologe. Deshalb liegt mir unsere Umwelt am Herzen. Ich kann nicht verstehen, dass das Land NRW nach wie vor auf Braunkohle zur Energiegewinnung setzt. Ich bin bei DIP, weil wir gemeinsam für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Klimapolitik einstehen. Mein Name ist Harry Jaskeleinen, ich bin Softwareentwickler aus Dortmund und ich bin bei Demokratie in Bewegung, weil es unglaublich viele wichtige Themen gibt, die die aktuelle Politik vernachlässigt. Der öffentliche Personennahverkehr zum Beispiel liegt in Trümmern und dagegen muss dringend was getan werden. Ich bin Sarah und ich engagiere mich bei DIP, weil Rechtspopulismus und Nationalismus in Europa zunimmt. Davor habe ich Angst. Ich kämpfe für eine starke Europäische Union der 28 vielfältige vielfältigen Staaten, die in Frieden und Freiheit zusammenleben. Mein Name ist Gerald Ehrlich und ich engagiere mich bei Demokratie in Bewegung, weil mir manche nachsagen, ich sei nie richtig erwachsen geworden. Ich empfinde das ja eher als Kompliment. Nur von unserem politischen System würde ich mir wünschen, dass das nach 50, 60 Jahren endlich mal erwachsen wird. In 2018 darf es Gleichberechtigung geben zwischen Frau, Mann, allen dazwischen und vor allen Dingen auch den Menschen, die die Gesellschaft zurückgelassen hat.